Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. Ich würde dich heute mal gerne dazu einladen, vielleicht magst du dich auf ein kleines Experiment, auf eine kleine Übung, wie auch immer du es nennen möchtest, einlassen und zwar einfach mal einen Raum der Stille zu eröffnen. Einfach mal da zu sein, Einfach mal dir selbstbewusst zu sein, gewahr zu sein. Ja, einfach nur mal für drei Minuten nicht zu sprechen, zu beobachten. Im Übrigen, wenn da so was Schwarzes wie gerade eben über den Bildschirm huscht, ich habe hier keine schwarze Magie dabei, das sind uns gewöhnliche Stubenfliegen, die hier um mich rumschwirren. Und ja. Lass uns einfach mal für drei Minuten einen Raum der Stille eröffnen und schreib mir gerne anschließend mal ins Kommentarfeld rein, wie es dir dabei ging. Bist du bereit? Eu não